Alles klar. Ich habe jetzt ordentlich Poker gespielt und mir so ungefähr 1,2 Millionen Jetons dadurch zurechtgelegt. Eigentlich muss man ja einen nur einmal gewinnen und immer wieder verdoppeln und ja, dann kriegt man schon im Lauf der Zeit irgendwann genug von den Dingern. Und ja, ich habe so ungefähr zusammengerechnet, wie viel ich für alles hier brauche. Ich habe jetzt die Seite nicht mitgerechnet, weil Limitdruck und so was alles brauche ich nicht. Aber wenn ich das hier alles so zusammenrechne, dann komme ich so auf 1,2 Millionen und ja, ich würde sagen, wir kaufen uns hier erstmal alles weg, ne? Zum Beispiel die Hundeohren. Und da verschwindet dann auch gut. Ähm, wir tun erstmal die ganzen Kostümgegenstände, gegenstände nehmen, wie zum Beispiel Maske. Damit das hier alles schnell wegkommt, ne? Kochmütze, Boom. Äh, Strohhut, Boom. Partyhut, Boom. Kirschblütenhaarspange, Boom. Hells, maske Boom, kaufen wir uns alles, erstmal mal weg ähm, und dann sind hier noch die Sachen übrig. Ne? So, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen kaufen wir uns das auch mal oh, und da ist sogar weg. Jetzt, okay, ähm, Kirschblütenzweig, Kabel Trank, keine Ahnung, was das ist. Heiliger reicher auf Plus 1 haben wir. Ne? Risikoring, den haben wir glaube ich noch nicht, deswegen kaufen wir ihn auch mal. symbol Boom. Mhm. Äh, Heilige Reicher plus 1, den haben wir glaube ich auch, ne? Aber... Jetzt kommt wir das hier noch und... Ja, dann haben wir alles. Heiliger Reicher plus 1 müssten wir haben. Und ja, haben wir alles aufkauft Und hey. Wow, irre, du hast so viele seltene schätze bekommen bisher hat nur niemand so viel glück gehabt und oh, tatsächlich Es war jeweils nur eins davon das dachte ich sie wären wertvoll Und das sind sie unter allen objekten die wir haben sind diese zwar ganz was ganz besonderes hat ja, es hat spaß gemacht und wir haben auch noch haufenweise Jetons. in der tat und schon hatte auch viel spaß beim spielen spiel sind also simpel und lustig vermutlich liegen sie mir einfach ich habe dich beobachtet du scheint eine erfahrene spielerin zu sein wie kommst du darauf? Ich habe dich beim pokerspiel beobachtet Dein Gesichtsausdruck hat sich nie verändert. Du hast ein richtiges Pokerface. Ich denke, mal ein wenig poker spielen könnte unsere julie aus der Ruhe bringen. Hehe, <lacht> habe ich da etwa ein Kompliment gehört? Wahrlich, ich bin sehr beeindruckt. Du bist die beste Zockerin, die wir bisher in unserem Etablissement zu Besuch hatten. Pokerface. Okay, cool. wenn man vielfältiges Angebot an Preisen. Hast du jetzt neue Sachen oder was? Nö. Heilige Reicher plus 1 limit heiliger Reicher plus 1, guck mal noch mal nach. Ich meine, haben wir, ne? plus 1, ja. So, dann haben wir hier eine ganze Menge neue Klamotten. Ach, die hatten man sogar alle noch nicht. Und ohren Maske, Stroh kochmütze da werde ich mich noch ein bisschen mit amüsieren mit den ganzen klamotten wahrscheinlich ach das ist hier auch so um, zum tragen irgendwas die pt äh, p verteidigung m verteidigung werden stark reduziert aber alle zwei wochen nur ein tb wie stark reduziert davon hat man auch noch keins leider hat man nur eine schwächere version davon ich meine ich hatte das da schon mal und da habe ich irgendwie gesagt das wäre irgendwie voll gut für das kolosseum oder so man da ja mehrere gegner auf einmal bekämpft Na, äh. ah, wo sind sie hier hm. geht doch nicht so weit nach unten ich meine 400 so da geht doch eigentlich noch welten zauber okay gut dann haben wir das hier auch als abgekauft ich muss keine jetons mehr weg für irgendwas haben außer hier für die dinger wahrscheinlich kann man hier reinpacken die dinger haha statue sage ich von dem aus dem pferd ich weiß aber immer noch nicht genau was will ich dafür brauche irgendwie magisches auge jetons habe ich noch übrig. Vielleicht gehe ich hier noch mal ein bisschen gibt Gedächtnis hierfür aus. Vielleicht kriege ich dann hier so Statuen oder so. Ich weiß genau nicht, wofür ich noch brauchte für eine Quest natürlich, aber ich weiß nicht, wie viel braucht ich noch mal. Was braucht ich dafür? Keine Ahnung. Und dann brauche ich eigentlich nur auch hier für jetons ne? für dieses Minispiel. Und das wäre es dann eigentlich. Cool, ne? Ja, schön, dann weiß ich nicht. Dann sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal wieder irgendwie was passiert. Ne? Ich werde wahrscheinlich hier noch diese Automaten ein bisschen hier ausprobieren, gucken, ob ich da irgendwie so Statuen ja bekomme. Weiß du, ich war nicht genau damit fertig bin, aber ja, mach mal einfach mal. Ne? Ansonsten ja, sehen wir uns wieder, wenn was passiert. Ne? Bis gleich. Hey. Schon wieder Meister Prinzessin, sie sehen gut aus. Ah, Dankeschön, geiles Kostüm. Was sie sind, ja zu einer starken Frau geworden. Bestimmt haben sie viele erstaunliche Dinge auf ihrer Reise gesehen. Ja, allerdings, Meister, ich habe ihnen so viel zu erzählen. Vor kurzem habe ich das Meer gesehen. Es war umwerfend. Ich habe Geschichten darüber gehört, aber es war noch größer als ich dachte. Wir sind mit einem Schiff aufs Meer hinausgefahren gefahren. All war Wasser, wohin man auch sah. Danach waren wir in einer schrecklichen Wüste mit nichts als Sand, wohin das Auge blickte und die Sonne schien, so heiß. Und da war diese traumhafte Stadt, die im Himmel schwebte. Und dann, <lacht> das waren alles ganz neue Erfahrungen für Sie, nicht wahr? Ja, ich wusste so erbärmlich wenig über die Welt außerhalb des Schlosses. Es gibt noch mehr zu sehen. Ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Ja, ich möchte noch viel mehr Dinge über die Welt erfahren als Mitglied der kaiserlichen Familie der bruder der kaisers der bruder des kaisers stellt ein regens expeditionstrupp auf der die welt erkunden und den frieden des im Reich sichern sollte wenn ich sie jetzt so ansehe ist das wie in augen seiner auch Regen persönlich zu blicken. danke meister sicherzustellen dass sie den rest den rechten weg gehen das ist meine aufgabe als der untergebener prinzessin danke oh, weiter vorne abend und er nickt einfach so mhm da mm -hmm. mm -hmm. so, ist noch irgendwas habe ich hier mit ihm schon alle sachen ich glaube nicht da ne? so, ist da drin irgendwie mal was irgendwie ist da drin und die was passiert glaube ich Gucken wir mal ne? okay dann sehen wir uns so, es geht Omega, ah ja, ich glaube sie ist im letzten Kampf. In einer ihrer Fähigkeiten irgendwie selber feind. <lacht> Oh, super. Jetzt in jeden Moment sterben. Alles klar. So, wir befinden uns hier in union und ja, ich habe mich auf Scream um eine kleine Nebenquest hier gekümmert und voilà, boom, alles voll, alles jetzt meins und ja hat gute zwei stunden gedauert bis ich jedes einzelne ding hier abgegangen bin ähm, jedes dieser gebiete hier musste ich besuchen und ja im menü nach befinde ich mich gerade in diesen gebieten dort ehe von mallorca und ja das hat ganz schön lange gedauert zwei stunden glaube ich und ja das war äußerst nervig aber wir haben jetzt alles voll ich habe sogar nachgeguckt wo wir hin müssen Dafür, ob ich irgendwann falsch mache, weil erst hatte ich den ganzen Balken gar nicht voll. Da war nur so eine kleine Lücke, und ja, da war ein bisschen dämlich. Deswegen habe ich mal online nachguckt. Und ja, jetzt weiß ich, wo ich hin muss, nachdem ich das Ding komplettiert habe. Und ja, wir müssen in hier irgendwie machen. Stand irgendwie nur okay, unteren Ebene irgendwo ah, ein Monster. Es ist ein Monster. Ja, das ist doch halt nicht du bist das nachher. Ja, die Synchronisieren ja die beiden anscheinend hast du dein Revier an recht vielen Stellen markiert. Ja, überall. Und jetzt nehme ich dich dein ganzes Revier auf einen Schlag weg. Also, dann klären wir die Sache hier und jetzt. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein ganzes Revier. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir vielleicht meines. Du kannst dann alles haben. Als Anders würde ich dabei schlechter wegkommen, aber in Ordnung. Ich stelle mich der Herausforderung. Genug geredet, fechten wir es aus. Ah, repeat. wie ich verliere jetzt und verliere. Alles wäre es ja noch. Repeat, hast du gewonnen? Oh. Was trägst du ein deinem Maul? Eine Trophäe, was? Du hast also deinen ist gezwungen. Warum liegt ein Raven am Boden? Oh. Schweinstelle mit großem Fahrer. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Okay. also nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie so Quest funktioniert, aber ja. Ich habe auch nachguckt, wo ich als nächstes hin müsste. Da müsste ich nach Safias. Ich habe mir einfach hingeguckt, wo ich für alle das hin muss, weil Quest ist so nervig, also weiß ich nicht. Könnt ihr jetzt mir verzeihen? Also nicht. So irgendjemand stand hier so. Okay, deutlich. So jetzt muss ich anscheinend noch mal um diese Quest komplett anzuschließen um, nach Safias gehen. In Juris Zimmer, glaube ich. Ich muss immer nachgucken. habe ich auch noch alles? Ne, das geht ruckzuck immer weg und das ist halt da mich ein bisschen ankotzt in dieser Mission. Irgendwie hier dieses gebiet wo wir jetzt sind hier so ah, ich, warum kann man die karte nicht mit einem druck irgendwie machen das nervt mich ich muss immer hier hingehen so. hier das ganze gebiet war die ganze zeit blau ich wünschte irgendwie das wäre im jedem gebiet irgendwie so dass ich in jeder stadt irgendwie so was nicht eine katze oder ein hund finde weil da war irgendwie so was ne? nachdem ich irgendwie so eine katze oder so gefunden habe oder so hat die irgendwie hat revier beschützt ich wünschte dass wäre im jeden Stadtteil so gewesen, wird das nicht so elend nervig gewesen wäre. Ich mein, und ja, aber egal. Ähm, anscheinend muss ich jetzt nur noch hier in der Nähe von juris Zimmer gehen und dann haben wir die Quest hinter uns und dann ja, gucken wir mal, ob es auch genau gelohnt hat. So, du, okay, alles klar. Okay, ja. Wuff, wuff. Hey, was soll das alles? Verstehe, Repeat hat die ganze Welt als sein Revier markiert. Es war sehr nett von dir eine Markierungskarte anzulegen, weil voll in cover Ach, das war Juri. Es war mir ein Vergnügen. gratulieren Repeat zu seinem Erfolg. Hey, du bist ganz schön beliebt, Repeat. Ja, die kleine Rita ist eifersüchtig. Eifersüchtig wäre es ja eifersüchtig, beruhige dich, Rita. Lass uns repeat Sieg auch feiern. Wurf Juri Rita hat den folgenden Titel halten. Oberboss, ja, ich habe ein Kostüm Komm. Naja, nee, noch nicht mal. Ich weiß, das böse macht dir das tierreich untertan. War ich ein großer Hund. All das für ein Titel geil. Er ja, war auf jeden Fall. Zeitinvestition war sehr gut. Da bin ich ein bisschen doof. Ich habe jetzt einen Titel bekommen. Ja, super. Ich weiß, aber trotzdem, ganz oder nicht machen. Na gut, ich möchte mal zu dieser ein Olle hier gehen mit unserer was miteinander verbinden kann. Zu gucken, ob wir da irgendwie neue Sachen bekommen. Wenn wir schon mal hier in der Aufnahme drin sind, ne? Gucken wir mal. Weil ich habe mir ein paar Accessoires in äh, äh, am Kobanda Island bekommen. Für Jetons. Und ja, hoffentlich können wir jetzt dadurch wieder ein paar neue Kombinationen erstellen. Das wäre nämlich sehr gut. Äh, ich glaube, wir müssen hier und dann da oben lang, ne? Links glaube ich. Oh, ich war da schon längst ich weiß nicht spielt spiel schon seit ungefähr ein ja ich sollte das eigentlich schon wissen mittlerweile so bleibt jetzt das gebiet übrigens auch alles blau oder tut er immer noch hier wieder weiß ich nicht tut der hat immer noch wieder zurück oben erwähnt nämlich ein bisschen dämlich so. ein paar neue sachen kommen oh, ja der glänzenden ist was hier süßes war okay ja ja besonders soll damit kann ich arbeiten klick nach neue frisur perfekt Frosch junge dabei mit diesem Theaterkostüm von ihm zu tun Und noch eine man kann die ganzen frisuren irgendwie für andere Outfits freischalten ne? Froschmädchen oder auch nicht Keine Ahnung weiß jetzt gar nicht wer wert bekommen hat, war auch wieder Carol. Ich sollte da vielleicht mal darauf achten. Jetzt blank auf Carol haben wir also Frosch Sachen. Ja, wir kriegen eine Menge. Perfekt, Frosch Kellner. Kann ich jetzt mit jedem Kostüm mehr so eine Froschmaske tragen? Ja, oder was kommt extra hier so ein Bildschirm. Carol Froschprinz. Wechselt die ganze Zeit der Kostüm für den Mann, oder was? Boah, was? Okay. Dann bekommen wir die ganze Zeit so Froschmasken. Oh je, hab wirklich überhaupt nichts. Super. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar neue Titel. Gucken wir mal, ob wir diesen Ein Team von dieser Ein Gilde hier irgendwie fragen können, der jetzt irgendwie eine Belohnung hat, keine Ahnung. wir müssen wir da Menge Titel oder so für den holen. Ne? Und ja, gucken wir mal. Ansonsten müsste ich auch noch mal nachdenken, was wir noch alles machen müssen. Wir müssen noch diesen Butler finden, ja, der noch irgendwo durch die Welt rumkruist, aber weiß nicht wo der ist. Ich sehe das Boot jedenfalls nicht irgendwo auf der Weltkarte. Also muss ich mal die Städte nochmal abklappen, oder so wahrscheinlich. Ähm, na klar, danke. Niedlich Hase noch. Was? Hallo, dank der Bewegung habe ich viel neue Rekruten. Hier ist die versprochene Belohnung. Hängen ab Prinz. Gib uns aber mehr Titel. Okay, immer noch nicht. Okay, aber noch mehr sagen jetzt gehe ich nicht noch mal zurück und guck, ob wir daraus irgendwie sachen machen können gut sehe euch dann wenn ich wieder finde also bis gleich so ich habe dieses snowboard mini spiel noch ein paar mal gespielt um mich weiß nicht wie blöde aufgeregt oder so ein kackspiel ist und ja ich habe bei dem zweiten kurs die ganze zeit gefehlt und weiß nicht mich nicht gebessert aber beim ersten kurs habe ich so weiß nicht zehn sekunden irgendwie noch äh, weniger geschafft und ja anscheinend passiert jetzt hier irgendwas sie sehen so elegant aus ich wünschte ich könnte so ziel gleiten oh ist gleiten auch nicht schlecht wie bitte das könnte auch ein slogan werden oh freut mich dass ich helfen konnte hier nehmen sie das zum dank was ist denn wie was ist denn oh weihnacht und oh, das ist noch ein passendes kostüm tatsächlich oh ich freue mich so du nicht repeat Oh repeat unhöflich die verbotin am heiligen abend kommt vorbei und helfen uns noch mal cool ich liebe so weihnachtsklamotten schön sie aus an diesen heiligen abend durch den schnee Jetzt sie, geheim das geschenk nur sie ich jetzt neuen kurs freigeschaltet Oh, ja, jo Dann schauen wir uns das mal an. Oh Gott. nächstens Fortschritt. es ist Raven da. und oh, der ist auch gar nicht so lang. Cool. Warte, war ja nicht der gleiche wie der erste Kurs, nur halt mit Schnee. Ich habe den ersten Kurs gerade gespielt. Also ja, sieht so aus, ein bisschen gott soll das spiel schon kack genug wer jetzt sehe ich auch noch nichts mehr ja warum sind hier so viele bäume das also war voll brutal da, da oben sind uhren und der gold geil okay unseren ein fehler in der mitte ist natürlich ein bisschen doof aber no, da war in der luft na no, ehrlich no. ich hasse dieses spiel ich hasse es so sehr ihr habt keine ahnung wie sehr ich das tasse eine minute flach mein rekord wie sagt mir ich habe geschaltet ich will das nicht mehr machen spitze ich habe so viel tolles vor gemacht das macht nicht die das macht die noch viel besser wo sieht es wohl genauso sprich mich erfahren an bla bla bla mein vierten wäre das ist der zweite kurs mit schnee ich kann den zweiten kurs überhaupt nicht leiden So, es ist da ist der zweite kurs gott verdammter dreck ey. Und irgendwie ist hier jetzt mal jemand anders da. Ich muss wahrscheinlich irgendwie voll die Top-Rekorde oder so aufstellen, um äh, die ganzen Kostüme freizuschalten. Kacke. Aber will ich solche Weihnachtskostüme haben? Ja. Und bitte lass mich die restlichen Kurse freischalten, indem ich einfach hier gar nicht warum ich den letzten äh, freigeschaltet habe ich bin die ganze zeit den zweiten am spielen und ich habe den ersten irgendwie zehn sekunden jetzt früher geschafft also da daran keine ahnung ja, aber den kurs den mag ich nicht er ist so kacke nein ich möchte das grüne fleisch nicht so hier sind sie so höflich und geben uns sogar eine uhr vor der die ich nie benutzen werde weil ich dann voll viel Zeit verballer und die Uhren sowieso nicht treffe. Ja, dann komme ich hier an die blöden Dinger ran und ja. Ah, das war es wert, fünf Sekunden. Den nee, ich jetzt schon wieder verliere, weil ich hier voll gegen die Wand renne und dann wieder auf 0 km/h untergehe. Ja. erreichen da kann ich einfach noch mal springen warum gibt es diese dinger nicht auf den anderen kursen Boah. So, und hier ist so eine abkürzung habe ich letztens entdeckt und letztens meine ich vor ein paar minuten ah. macht mir null spaß dieses wenn ich spiele ne? allein schon Boah, ich denke jetzt mal geht es nach rechts das ist so eine Kacksteuerung. steuerung Ich wollte schon sagen. Ich bin da runtergefallen, irgendwie viel besser als die einmal, die ich aufs Screen gespielt habe. ein paar Sekunden, Minuten, meine ich. Schon wieder so ein puls von 180. Das ist ein spiel ja, da muss ich mir mal irgendwie online angucken, was für Zeiten ich brauche, oder so damit ich schon sehen kann, brauche ich überhaupt weiterspielen oder? Und das ist nicht unbedingt ein Minispiel, das ich oft spielen möchte, also vergeht mir, wenn ich mir ein bisschen Frust ersparen will, weil ich finde echt, das ist eines der beschissensten Minispiele, die ich je gespielt habe. So, neuer Rekord, neues Kostüm bitte. Mal wenigstens neue Kurse, damit ich irgendwie Fortschritt habe. Das war Spitze, tolle Fotos gemacht, Werbekampagne. Repeat sieht das genauso. Boom. So, ich will halt einfach hinter mich bringen. So, zeig. Nö, gut, da muss ich mal gucken, was für Zeit nicht erledigen muss, um hier weiterzukommen. Also, bis gleich. Okay. Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht. Und ja, ähm, ich habe was Interessantes herausgefunden in irgend so Wikipedia-Abschnitt. Und ja, anscheinend kann man diese Kostüme freischalten, indem ich diese Puppen da, die Repeat auf dem Rücken hat, hier ausrüste. Und zwar immer bei den Charakteren, die gerade irgendwie hier an der Startlinie stehen und sagen, so, ja, los geht's. Und ja, gut, das heißt, ich muss nicht wirklich irgendwie glaube ich eine bestimmte Zeit oder so machen oder irgendwie so was, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir können so die Kostüme einfach freischalten ohne irgendwie irgendwelche riesige Frust. Und ja, und solange ich diese Puppen habe, kann ich mir die Dinge hier freischalten. Also, ja, cool. Ähm, ich habe Rita's Puppe getragen, während ich den zweiten Kurs gespielt habe, wo Rita an der Startlinie stand. Und ja, jetzt passiert ja was unglaublich verliert dieses buch niemals für dich darauf bücher erfüllen und befreien den geist noch einer noch ein was noch ein toller slogan befreit ein geist fantastisch hier nimm das als dank probiert an Wuff. da komme ich nicht mehr raus mehr weihnachten oh, bis zum henker ist das ist das ein schlafsack langweilig auch sagt das nicht nimm ihn einfach na gut ich nehme ihn an immer ein wasser ein geschenk sagte sie und konnte kaum verbergen wie sehr sie sich freute da halt die klappe Welpen pyjama kommt vorbei und hilft uns noch mal Aber ich habe gedacht äh, rita wäre mehr so eine katzen so eine katzen braut oh. schön fluffig schön flauschig das ist perfekte maß an Flauschigkeit und ein nach selbst mal ist der war genial magier sehr beliebt Cool. Na gut, also jetzt wo ich weiß, wie ich das machen kann, Raven und Carol hatten wir noch dazu Auswahl, ne? Eine Startlinie. Nein, ich hier. Äh, das heißt, ähm, wer war der nächste Krieger? Das ist Juri, äh, ne? Forscherin. Junge. Lady. Okay, Raven habe ich noch nicht. Aber Junge auf Hochtouren. Da war, glaube ich, der vierte Kurs, ne? Da können wir hoffentlich von denen irgendwie freischalten. Außer wir haben jetzt hier noch mal ein neues freigeschaltet. Da muss ich dann natürlich wieder aufnehmen. Nö, okay, aber der vierte Kurs war Raven äh, Carol. Also, ja, mache ich das noch und dann sehen wir uns. Wenn ich hoffentlich wieder ein Kostüm freischalter. also bis gleich. So, da bin ich wieder so zehn Minuten voller Frustration später. Ähm Weißt du, das finde ich ein bisschen unverschämt. Jetzt kommt er hier und sagt, hier was über diese Puppe, so im Sinne von ja, diese Puppe hat äh, diese Katzin ausgelöst. Ne? warum hat er nicht direkt gesagt mit Estelle irgendwie so, damit ich irgendwie selber von darauf kommen könnte, naja ne? Aber ja, hat geklappt. Ich habe Carol ausgerüstet und ja, am vierten Kurs war, glaube ich, und ja, ähm, ja, ich kann spüren, wie diese Puppe die Elemente bezwingt. Die wie sie sich in an Fünkchen Hopfen an die Wildnis klammert, ähm, wirklich oh, bezwinge die Elemente. Genau hier nimm dies. Äh, danke, was ist das? Warum oh, probierst du es nicht an? Okay, warum muss ich ein Rentier sein? Das Rentier ist das Wintersiegel, das immer grün Gilde. Rentiere trotz jeglicher Witterung um diese Schlitten ziehen. Um diese Schlitten ziehen Was? Um diesen Schlitten ziehen, okay. Etwa, glaube ich, falsch. Ne? Siehst du, Rentiere sind cool. wuff ich meine, kann schon sein. Liefer Rentier, kommt vorbei. Hilf uns noch mal. So habe ich eine neue Dings freigeschaltet. Einen neuen Kurs, das klingelt seines Glöckchen und das Licht seiner roten Nase erfüllt die nächtliche Luft. Zahl für brave kinder ins Bett zu gehen. So ravens Puppe habe ich aber noch nicht. <lacht> deswegen kann ich den sein Kostüm freischalten und ja, ja, warum nicht? so weiß nicht. Judev, ich habe noch Judevs Puppe, die wir es ja wohl auf irgendeinen, äh, die wird ja wohl auf irgendeinen dieser Kurse ja auftauchen, ne? Fünf oder sechs, dann machen wir mal einmal schnell. Gut, Judev, komm. perfekt da schon wieder so ein kurze oh, ich hatte schon links ausgerüstet wie sagt mir hat nicht ey. ja also gibt es ja eigentlich nur zwei kurse immer, so wie ich das sehe ne? Boah, ich habe keinen bock auf den zweiten kurs andauernd zu spielen das ist kacke ich meine das hier geht ja noch der erste kurs ist ja voll einfach irgendwie ist ja auch gar nichts also wird hier nur auf mein Können irgendwie vertraut, sag ich mal. Ach Gott. Ich kann das Spiel echt nicht leiden. Ja, was war das jetzt für den Kurs? Ist ja gar nichts. Jetzt ist einfach nur... Die könnten mir jetzt schon erzählen, ob ich was richtig gemacht habe, Highscore geknackt habe oder irgendwie sowas. so was. So, perfekt. Diese Puppe ist phänomenal und in echt sogar noch besser. Hier, du musst das anprobieren. Oh, vielen Dank, ich ziehe es gleich an. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder voll... Ja, Sir. What? Wie sieht es aus? Bildschön. Wuff. Bist du sicher, dass ich es behalten kann? Ach, so du witze na klar na gut wenn du darauf bestehst gesagt sagt überhaupt nichts ein zu einem wunderbaren abend kommt vorbei und helfen uns noch mal äh, äh, ein langsamer weiter halt durch den Ballsaal. Komm, nimm in meine hand tanzen ein bisschen nach dem morgen weich ich äh, das mit weihnachten zu tun keine ahnung einfach nur winter ne? so halt ich habe noch juris puppe Müssen wir Juri ausrüsten, wenn er als nächstes auftaucht, hoffentlich. Habe ich echt nicht? Raven und... Ich nehme an, Patty und Flynn gibt es auch noch, ne? Also ja, gut. Hoffentlich kommt Juri als nächstes dran. gibt wir noch ein Kostüm. Na. No. wo war ich denn gerade? Sechs. nicht einfach nur die Kurse schaffen, wäre nämlich gut. Ey. Schon wieder der gleiche. Aber ohne hindernisse jetzt, ne? So wie der andere nehme ich an. Okay, kein Ding, schaffe ich. Die strecke habe ich schon dutzende Male gespielt und ich kann sehen, man nicht leiden. da gerade wir haben auch nur ein Snowboard, ne? Kommt gar kein Snowboard hier. Irgendwo auf dieser Level vor, wahrscheinlich, oh mein Gott, ey. das Spiel echt nicht Spaß. ey, dieses Spiel, wie ist hat reinste Vollteil, wie so ein schlechtes Minispiel gespielt. Okay, also ich bewege noch nicht mehr und die Puppe am Rücken von repeat geht voll ab. Voll Party hard als wie headbang nur als halt seitlich irgendwie. wird ja, ähm... ich weiß nicht was ich sagen soll. ja dieses Minispiel bringt mich irgendwie dazu gar nichts zu sagen. Hey, Frust Trauer Verzweiflung Hass ja Hass Trauer der wut hass trauer verzweiflung erniedrigung irgendwie so weit der wut hass wut wut hass verwirrung verzweiflung erniedrigung wut trauer hass verwirrung erniedrigung irgendwie so weit. Keine eine ahnung so habe ich mich gut abgelenkt damit das ist viel einfacher wenn ihr nichts hier die ganze zeit am irgendwie rumliegen ist auf der strecke ey. Das ist viel chilliger so ey. Das macht mir jetzt halt sogar halbwegs ein bisschen spaß noch die steuerung irgendwie ein bisschen umkrempeln und ja wir haben es wir haben ein halbwegs gutes Minispiel. so wie das jetzt ist das ist als wird zum mario spielt doch und jedes level ist irgendwie eine eis level ey. Das kann gar nicht beschreiben wie kacke sich da anfühlt das spiel zu spielen Oh Gott, er so, raus hier. Sagt ich hab's. Ist toll, es sieht wild und vergnügt aus und ich sehe an deiner Puppe, dass du Spaß hast. Also jetzt gibt er mir die ganzen Tipps hier. Oh, warte, ich will es vergnügen? Was für ein super Slogan. Sie an Repeat, du inspirierst die Leute. wof Hier ja, ein Mises Kostüm, es passt zu Repeats Outfit. Oh, wie süß, im partner Look mir jetzt an juri ich habe wohl keine wahl steht hier echt gut aber wer will geschenke von einem typen der so rumläuft die verbote in winters nach kommt vor für sich mal so ich nehme an keine ahnung patty und Flynn sind auch noch da Deswegen weiß ich nicht. lassen mal erstmal. Ah, oh, Epic center kehrt zurück. Von <lacht> Tales of Exile 2 Einmal im Jahr bringst du im braunen Geschenke. Die frechen plagen bekommen die route Die Fremden, die, äh, die frechen Kinder, die kriegen den Kopf ab. Seht ihr hat Schwert hier? Das ist nicht nur zur Dekoration da. gut weiß ich nicht. Ich habe die anderen Puppen nicht. Also. Weiß ich nicht, wo ich die herbekomme, aber wenn ich sie finde, dann weiß ich wenigstens, dass ich nochmal zurückgehen kann, ne? um kostüme zu schalten. Auch gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Repeat. Also Raven, Patty und Flynn. Falls sie Kann ja das sein, dass die irgendwie weiß ich nicht... und nicht vorkommen. Aber... Ich würde jetzt mal raten, ja. Keine Ahnung, ich sehe euch dann, wenn ich wieder was finde, was wir machen können. Also, ja, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Keine Ahnung, weiß gar nicht, wie lange das schon jetzt ist. Also, ja, so ich bin jetzt mal wieder rund um die Welt hier unterwegs und betritt die ganzen Dungeons noch mal in der Hoffnung, diesen komischen Butler zu finden. Und ja, ähm, ich bin jetzt in den Wald, wie heißt der, der Wald von Keith mock und ja, repeat hat irgendwas hier gefunden. Also, schauen wir mal sowas gefunden repeat ja habe ich doch gerade gesagt juri wof wof uh. diese leute sind von jag klingen äh, juri was zum teufel ist passiert wir haben es von einem riesigen monster gekriegt man wenn doch bloß der chef hier wäre nein ist ganz allein bitte nein ah, hey was soll das so ganz allein los ich komme auch jetzt hat Carol endlich die gelegenheit zu glänzen meinst du nicht auch die gelegenheit zu glänzen ha, ha. georg kisha straf hm. ja, ich habe die achse irgendwie so gesehen gerade fällt <lacht> mir so auf dann geht's dir gut Carol, warum bist du hm, was? was ist hier passiert Jetzt mal da irgendwie so ein bescheuertes Kostüm an, wenn der diese wieder sieht. Dann erklär mir das hier: äh, Ja, sehr als ihr fortfahrt um Monster zu taucht ihr plötzlich ein riesiges Monster auf? Und dieses Monster besiegt jeden einzelnen von euch. Ja, aber Carol, Carol besiegt das Monster, äh, aber nicht allein. Carol, das warst du. Äh, äh. Das uns sehr geholfen. Vielen Dank. Äh, wie? Passiert nicht alle Tage, dass ich der Chef bei jemandem bedankt Jedenfalls danke auch von mir. Äh, nein, ich meine, das ist nicht nötig. Das ist für dich. Wie? Was ist das? Das ist ein Kleidungsstück, das ich aus den reis und Stoßzähnen eines Monsters machte, das ich vor kurzem erledigte. Es hatte fantastische goldene Stoßzähne. Die Stoßzähne waren aus Gold. 6 stimmt passt nur zu jemandem, der stark genug dafür ist. Die wird es vorhin stehen. Wie soll das bedeuten? Ich muss jetzt los bei unserem nächsten Wiedersehen. Werde ich auch stärker sein. Okay, Sie hat anscheinend muss fallen lassen. Dann werde ich auch stärker werden. Folgendes hier: goldener Soldat, Herausforderungsbrief, Ja, klingen. Okay. Habe ich nicht einen davon schon? Herausforderungsbrief. So einen habe ich doch schon, glaube ich, ne? von Flynn, ne? Da. Okay. Äh, Kostüm. Also hatte sich nach Kostüm an. Aber gerade ich so schönes Rentier <lacht> Kostüm an ähm, wo ist it? Goldener Soldat, oh, geil, wir kommen alle so geile Rüstungen. Ey. das ist richtig cool, sind voll ernst nehmen. Alle aus, voll badass. Ja, gut, Dann gehe ich hier mal raus und wieder speichern. Und gucken wir mal, mal, ich gehe den Rest des Walds hier absuchen und dann durch noch mal weiter hier erkunden. Ne? Ja, gut, dass ich hier eingegangen bin. Ne? Nur weil ich diesen blöden Sebastian-Typen ja finden muss. Also ja, wir sehen uns dann wieder. Oh, bitte sagen wir nicht. Oh, danke. Nebelim, okay. Den habe ich noch nicht. Ich habe irgendwie vollkommen... Oh, der ist wahrscheinlich ein Dingsbogen, ein Teufelsbogen, ne? auch immer die dinger hießen Nebelim, so ist nämlich ein optionaler boss in tales of, the, uh, tales of the abyss und ja ich nehme an das ist eine teufelswaffe ne? und ja ich habe vollkommen vergessen dass hier auch noch büsche sind die ich verbrennen kann also ja das hole ich jetzt mal ein bisschen nach ne? um so ein paar schätze zu finden hoffentlich bis jetzt, bis auf diese waffe jetzt hier hat es sich noch nicht so gelohnt jetzt hier nur so ein paar Kräuter die ganze Zeit aber wenn ich irgendwas na, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen und irgendwas galomast galomastisches finde keine Ahnung galomatisches finde was weiß ich dann sage ich euch Bescheid so ich bin jetzt hier hingegangen Okay ja, ich schneide euch dann wieder rein. Es aber ganz schön versteckt hier, so eine Ecke. Elementarbrille, die habe ich noch nicht. Verstärkt die Sicht. Okay. Sag mal. Ja. sind ist halt nicht das, was sie schon auf dem Kopf hat. So. Sind allen wert Messer, gibt uns Resistenz gegen vier Elemente, geil. Okay, wenigstens was Neues für Rita. Das ist ja auch schon mal was? Alles Gleiche. Ja, raus hier. Nur so zwei neue Sachen, einfach einmal was für Rita, ein Elementarband oder Brille und einmal die Teufelswaffe von Raven. gut Hat's da noch gelohnt, ne, finde ich. Hm. Oh, hey, sieht man da drüben? Bitte, helft mir. Da ist der Butler. Der ist wortwörtlich auf einem anderen Schiff. Was? Sebastian, hier hast du dich also versteckt. Mensch, ist etwas einfach, was? No. Oh, okay, wir müssen Monster flatten. Alles klar. Kein Ding. Ja. Ja, ich müsste ich mit einem Schlag hier weghauen. Vielleicht nicht einschlag, Schlag, aber wir sind nah dran. Da daneben. Nein, abbrechen. den der hat noch 15.000 kommen. Das ist nicht mehr viel. Alles klar. haben ich gefunden. Ich habe mir das Leben gerettet. Also was für ein ganzes, das ganze Zeug verstecken, mit dem du weggelaufen bist. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Wir werden natürlich von den Sachen, die du deiner Herren verstohlen hast. Wir reden natürlich von den Sachen, die du von deiner Herren gestohlen hast. Oh Gott, hat auf! Ich werde reden. Ich werde reden. Ich war gerade unterwegs, sie zu holen. Ich habe sie versteckt, wo niemand nachsehen würde, wo niemand nachsehen würde. Ich habe sie mitten in den Ruinen einer alten Stadt auf dem Kontinent tublizia versteckt. In Ruinen einer alten Stadt, in Kontinent tublizia Ich frage mich, ob er damit Kerbokra meint. Das muss es sein? Wir sich unter diesem Zeug zufällig auch ein geheimes Handbuch. Ein geheimes Handbuch meinte diese Steintafel, in der alten Schriftzeichen engraviert sind. Eine Steintafel? Da war eine schwarze Schwein Schweintafel. Steintafel, auf der ein roter Schrift viel geschriebenen stand, dass ich aber nicht lesen konnte. Bist du dir da ganz sicher? Das ist alles, was mir dazu einfällt. Alles andere sind nur Geld und ein paar Gemälde. Da können wir doch das dann könnte das doch das geheime Handbuch sein. Ich hatte mir unter ein Handbuch eher so etwas wir im Buch vorgestellt. Hey, Moment, man werden den nicht verfolgen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ihn zurückzubringen. Da wir jetzt die Informationen haben, die wir brauchen, würde ich sagen, dass wir nach wie vor gut auf Kurs liegen. Dann nehme ich an, dass wir uns um ihn nicht kümmern brauchen. Auf jeden Fall wird es es nicht leicht haben, wenn er an so einen ort alleine abhaut hey, vielleicht hast du euch. ich glaube er wird lediglich das bekommen was er sich verdient hat dann dürfte unser nächstes Ziel also Kehr bock haben sein mit glück haben finden wir jetzt endlich das handbuch bock kram war ich da nicht gerade ja, Gott. Fuck, hat noch eins. ja gut, dann gehen wir noch mal dahin Oh, hier passiert schon direkt was. Mensch, hier ist es so muffig wie eh und je. Fällt es dir ja nicht? Ich finde es gerade perfekt, wenn du mich fragst. Äh, wenn ich ein Butler wäre, wo würde ich dann einen Ort wie diesen, einen Steintafel verstecken? Dieser Ort ist tatsächlich sehr groß. Wie sollen wir denn nur beginnen? Ach, hör schon auf, wir gehen doch nicht mit leeren Händen weg. Trotzdem bin ich immer ein wenig sauer, wenn wir keinen Blaster finden. Ah. Ja schon, aber das könnte genau der richtige Hinweis sein, um das Rätsel des Blastiers einfach einmal zu lösen. Was tun denn diese beiden, ja? weil überlegen, ihr seid doch die hellmutige Vesperia, nicht wahr? Du weißt es noch. Wie könnte ich denn die Leute vergessen, die mir meinen geliebten harmfall zurückgebracht haben? Hey, was habt ihr denn da? Das haben wir tief im Inneren des Stadtruinen ausgegraben. Da alte Schriftzeichen eingraviert sind, könnte es wichtige Informationen über Blastier enthalten. Die etwas dagegen, wenn wir es uns einmal ansehen, schweiz eine schwarze steintaft mit roter Schrift. Das ist, ich liebe es, wenn als wir am Schnöchen läuft. Es ist auch höchste Zeit. Dieses Katz- und Mauspiel habe ich schon lange satt. Wir haben die viele Orte, an denen wir uns ihre Suche geführt hat, eigentlich gefallen. Überwässere die Pflanzen nicht gleich, doch sobald die Frucht tragen, lassen den Boden nicht austrocknen. Was ist das, Judith? Das sind anleitung für aber köstlicher Gurken. Moment mal, hat denn der Elster nicht etwas davon gesagt? Wer interessiert denn in einer Zeit wie dieser für Gartenarbeit? Ich habe nur vorgelesen, was auf der Tafel steht. Moment, was meinst du damit? Nö, genau das, was ich gesagt habe. Es ist denn mit dem Verfahren zum raffinieren von immer Licht? Naja, davon steht hier überhaupt nichts. Dann ist die Steinplatte also überhaupt nichts. Das geheime Handbuch es ist doch eine schwarze Tafel in der roten Schriftzeichen eingraviert sind. Sie entspricht genau der Beschreibung der Steintafel, die Sebastian hier brachte Die Geschichte muss in der Zeit, in der wir ihn verfolgt haben, irgendwo total verdreht worden sein. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt stehen wir da wie die Idioten. Du hast Verfahren zum Raffinieren von immerlich gesagt, nicht wahr? Seid ihr deswegen hier? Ja, wir kamen in der Hoffnung, hier eine Beschreibung dieses Verfahrens zu finden, haben uns aber offenbar geirrt und lass mich raten, die beiden wissen das. Ich glaube, Ermine könnte darüber wissen. Wer? Er ist ein berühmter Schaufelmacher, sitzt allerdings schon seit vielen Jahren im Gefängnis der Union, ich weiß, wen die meinen. Wenn es jemanden gibt, der euch da etwas raffinierend von immer nicht sagen kann, dann ist es dieser Mann. Was? Wirklich? Ja, es ist doch kein großes Geheimnis, dass er Ermine war, der Marx kostbare Habenfall geschmiert hat. Oder dass die haben selbst vollständig aus immer -Licht gefertigt wurde ist das wahr aber wieso sitzt er denn dann im gefängnis die einzelheiten kenne ich da nicht aber er kam mir noch nie wie ein kriminell veranagter mensch vor so wir uns darüber erst den kopf wenn es nötig wird äh, bringen wir die immer licht immer licht endlich hinter uns ja das recht die hat uns sehr wertvolle informationen gegeben vielen dank dafür das gefängnis der juni ist kein schöner ort noch nicht einmal für besucher passt gut auf euch auf aber weiß ich da wo ich hin muss ey. der eine typ der schon seit anfang des spiels da rumgammelt ne? cool äh, dann müssen wir nach dann ist ich also hier noch drin direkt dann gehen wir da zum gefängnis wir können endlich was mit dem typen ja anfangen der die ganze zeit da drin hockt sieht eigentlich die hundekarte aus ja, da nichts eingenommen. Okay, bleibt das jetzt so? wäre Natürlich, cool. Er wird mich irgendwie voll wenn hat immer wieder hier eingenommen. Wird von dem war Hicks. <lacht> ich bin der Weihnachtsmann. Warst du auch ein guter Junge? Bist du das Gott? Äh, nein, ich bin der Weihnachtsmann. Was auch ein war, Junge. Hast du Kronkorken? Na, wer erinnert sich daran noch niemand? Alles klar, So, ich habe schon wieder ein paar Titel dazu bekommen seit letztem Mal. Also nee. Na gut, dann da rein ins Gefängnis. So, Aha, guck mal, Herr nehme ich an, halte Klappe und lass mich in Ruhe wir Sind hier um dich nach dem Verfahren zum Raffinieren von immer zu fragen? Immer nicht, oh, Junge, ho, oh, oh, Jemine. Was hat er gesagt? Was für eine Art von Antwort soll das denn sein? Ich so uns sagen, was du weißt, das wollt ihr wirklich wissen? Soll ich euch nicht lieber die Maße der Schönheit nennen, die im Objektgeschäft arbeitet? Hm, er stellt uns wirklich für eine schwere Entscheidung. Menschenskind, von uns überhaupt etwas erzählen? Du bist doch derjenige, der emina heißt, oder etwa nicht. Na, jetzt aber. Hört aber auf mit diesen Formalitäten. hier seid ihr sicher, dass dieser alte Trottel überhaupt noch richtig im Kopf ist? Solange das hier unsere einzige Chance ist, bleibt uns ja keine andere Wahl. Ist ja wirklich unsere einzige Chance. Er kommt mir ziemlich verworren vor. Wen du er verworren? Das Verworrenste, das es hier gibt, ist deine Vorstellung von einer Frisur. Ich habe einen Helm auf. Du, jo, ich glaube, ich möchte lieber gehen. Komm schon, weiß ich zusammen. Hört zu, alter Mann, wir sind hier, um dir ernsthafte Fragen zu stellen. Lass uns endlich diese faxen ernsthafter. Also werde ich nicht mehr Milchbübchen. Also, gut, wir wollen von dir etwas über das Verfahren von affinieren eines Metalls namens Immerlicht erfahren. Falls ihr denkt, dass ich euch so etwas gerade sage, hat der Schiff gewickelt und zwar schiefer als äh, als ich als eine Wendeltreppe. Vielleicht Die sind nämlich ganz schön schief. Willst du Geld? Moment mal, du willst doch uns doch nicht dazu zwingen, dich aus dem Gefängnis zu befreien oder? Nein, das ist nur was für Amateure. Was willst du dann, was ich wirklich sehr gerne hätte? Das wäre eine gute, ausgemachte Mahlzeit. Was Wenn jetzt so dumm seid, das beim ersten Mal zu verstehen, hat es keinen Zweck, ist noch einmal zu wiederholen. Das glaubt doch nicht. Aber der alte Ziegenbock geht ein wenig sogar mir auf die Nerven. Das genügt. Wir werden diesen alten ihren die beste Mahlzeit kommen, die er jemals gegessen hat. Einverstanden, aber was sollen wir ihnen dann kochen? Fragen, wenn ich den, der für die Zuweitung seiner Mahlzeit zuständig ist, nun, was ist, werdet ihr mir ein paar köstliche Leckerbissen zubereiten? Ja, Junge, was ist, was ist das denn, wo schon warten, bis es fertig ist? Er schlecht genug schmeckt, macht es sich vielleicht ein Rest meines Lebens mein Mund nicht mehr auf. Äh, ich gebe dir eine Torte. Na bitte, es ist fertig, lass es dir schmecken. Mal sehen. Hm? Hm? Igit, was hast du nach reingemampft? Na na, no, aber es ist wirklich so, nicht mit vollem Mund zu reden. wo ich bin, ich glaube, mir wird schlecht. Hör schon auf, das ist doch sehr gut. Ja, eindeutig, gar nicht so schlecht, wie er es behauptet hat. Idioten, der Weg zur kulinarischen Perfektion ist schmal und gefährlich. Diesen frass fehlt seine Seele zurück in die Küche sagst ich so, unser Essen als Fast nur weil es deinen gewöhnlichen Gaumen nicht beagt, ist wirklich Nerven opa Versuchen wir es noch einmal, aber mach diesmal was anderes. Wir sollten lieber herausfinden, was ihm eigentlich schmeckt. Äh, wann ist denn daraus eigentlich die Aufgabe geworden, kulinarische Perfektion zu erreichen? Ich frag mich nicht. Oh Gott. Was willst denn du? Muss uns jetzt hier alles durchprobieren, mit ich das Richtige finde. Was ist dir schmecken? Mmh, mir geht waff waff. Ich muss nicht sagen genau gleich wieder. Wenn man sich jetzt hier echt durchprobieren, bis ich das Richtige finde. krepp mmh, waff waff waff. was hast du denn da reingemampft? Okay, ich habe das Rezept nicht, dass der haben will. Super. Ja. Hier mein Tipp. Der alte Mann wird nie etwas Süßes essen. Ja, okay. Was scharfes oder was. Ja, habe ich auch nicht. Ich habe alle Rezepte jetzt durchprobiert. Und ja. Eine Ahnung. Vielleicht gucke ich dann noch nach, damit ich halt auch weil irgendwann werde ich sowieso alle rezepte haben weil so wie ich das verstehe ist einige rezepte schalte frei nehmen nur mit einem bestimmten charakter ein bestimmtes rezept glaube ich kochst oder so also es ist nur eine frage der zeit also ja ich gucke jetzt einfach nach was für Rezepte ich brauche und wenn ich das freischalten kann umso besser und ja dann sehe ich euch wenn ich das rezept habe und den daran verfütter also bis gleich Okay, ich habe nachgeguckt, was für ein Rezept ich brauche. Ich muss mit Raven ein schottisches Ei kochen und ja, dadurch kann man Namiyaki lernen, was auch immer das ist. Und das brauche ich für diesen Typen. Und ich habe gerade gemerkt, diese beiden Typen sind hier. Wenn es kein Fleisch gibt, bekommt er gleich schlechte Laune, wisch? war schon Schwein, Rind, Huhn, Lamm, Pferd, Wildschwein und so. Der Bastard, okay, er ja, bringt mir halt nichts. Ich tue dem alles einfach verführt haben, bis irgendwas klappt. Also, die Tipps sind irgendwie nicht notwendig. Und ja, wir geben jetzt einfach dieses neue Rezept, was ich bekomme. Ich muss glaube ich irgendwie Schottisches Ei auf Level 2 bringen mit Raven und dann ja, habe ich das gelernt. Und ja, wie das schmeckte nicht du. Ich weiß nicht so recht. Von hier aus sieht ziemlich scheußlich aus. geht? Hat es geschmeckt? Was? Oh ja, ich bin papa. Zeit für ein Verdauungsschläfchen. Hey, nicht so schnell. Das ist ein netter Trick, einfach im Stehen einzuschlafen. Das ist mit diesem Kerl nur los? Wart wohl darauf, dass ich einschlafe, was? Ah, dann könnt ihr warten, bis ihr schwarz seid. Das hör mal gut zu, na ja, schön, ich glaube, ihr habt es euch verdient. Das ist mein Ziel zum Raffinieren von immerlicht. Licht. Ob das ist ja vollkommen aus dem Nichts aufgetaucht. Jetzt werde ich euch zeigen, was mit Leuten passiert. die Versuchen mich im Schlaf zu überrumpeln. Versucht es euch, Alter ist nur eine Zahl. Und mit euch jungen Leuten nehme ich jetzt noch einmal auf. Ich werde nur noch ein wenig länger schlafen. Mensch, das war ganz besonders. Ich könnte selbst in Schläfchen vertragen. Diese Notizen, da steht alles drin. Das ist heißt das, also als echter Buch. Ich hätte es mir eigentlich viel beeindruckender vorgestellt. Das werden wir sicher herausfinden, sobald wir es Nobis geben. Nehmen wir es also mit und kehren wir nach mantaik zurück. Er ist mittlerweile wahrscheinlich schon ganz außer sich vor Ungeduld. Aber da hat jetzt für einen Sinn Warum war mal jetzt so irre. Mir hat mal einer warum der jetzt so merkwürdig drauf ist, oder was? keine Ahnung, der ist einfach nur so. Da ist einfach so eine merkwürdige Tales auf Quest. <lacht> meine team sind schon wieder weg. ja Okay, so, dann gehen wir nach einem Mantaik zurück und hoffentlich hat sich das ja auch alles gelohnt. Ey. Der war voll nervig. Weil ich dann die restlichen Rezepte auch einfach nur nach wenn ich jetzt schon. So, wie ich die Sache sehe, ich werde irgendwann alle Rezepte ach, Ich werde sowieso alle Rezepte irgendwann haben, weil ich einfach mit jedem Charakter hier durchgehe. Ich meine, guckt euch das an. Irgendwann werde ich alle Rezepte einfach haben, weil ich immer wieder neue Charakter hier auswähle und neue Sachen koche. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin schon 200 Stunden am Spielen, also ich wäre sogar bereit, das auf mich zu nehmen, aber ich kann auch dann direkt irgendwie nachgucken, um mir ein bisschen Zeit zu ersparen. Wer weiß, ob das irgendwann wichtig ist für irgendeine Quest oder so. Wenn ich alle Rezepte habe oder so, vielleicht kriege ich dann auch noch ein Kostüm. Ich merke gerade mein Mikrofon ist vollkommen anders umgedreht gewesen. Dreck. Ich hoffe, man hat mich trotzdem mal gehört. Stimmt, ich hatte halt einmal kurz weggedreht, weil da so ein komischer Laserpointer ist, den ich nicht in meine Richtung die ganze Zeit haben möchte, deswegen habe ich mein Mikro ein bisschen umgedreht und jetzt habe ich voll spät gemerkt, dass er noch umgedreht war. Also ja, wahrscheinlich hört ich mich jetzt gerade ein bisschen komisch an. Aber wie gesagt, passiert ist, ne? Wir haben gekocht, ich habe Schotisches ei auf Level 2 gemacht mit Raven und dann habe ich das oma Yaki, was auch immer Teist bekommen und ja. Darfst du überhaupt schon aufstehen? Ja, mehr oder weniger. Mir geht es jetzt viel besser. Ich freue mich, das zu hören. ist das, warum du uns gebeten hast ins handbuch übergeben Ist das hier das geheime handbuch wir haben schon weg bekam es von einem alten mann namens ermen ja es besteht nicht nur der geringste zweifel dass das hier das echte zeit ja es besteht nicht der geringste zweifel dass hier ist das echte Handbuch. los geht's dann hatte der alte mann zwar ein paar schrauben locker aber das buch ist echt damit können wir es immer nicht von allen unanleiten befreien denkt an meine worte wir werden objekte erstellen die sogar die waffen der Legenden in den schatten stellen werden das wiederum bedeutet, dass die seenschmiede wieder auf ihre Beine kommen wird. Ja, endlich, unsere Zeit ist angebrochen. Das haben wir nur euch zu verdanken. Vielen Dank. nachher ja, eure Bezahlung. Sehr traurig. weil du wieder je Hilfe brauchen sollst, kannst du dich gerne wieder an die mutige Vesperia wenden. Oh. Sind das alles für verkackte sind das alles für dämliche Belohnungen, die mich bekomme hier für diese ganzen nervigen Sachen, die ich machen muss. Ja, wahrscheinlich für eine neue Mission hier bei diesen einen Typen in der, in der Bar, ne? Keine Ahnung. Ist irgendwas? Nein, okay, ich glaube, da wäre es auch hier oh, ja, für diesen part Ich glaube, der ist schon lang genug, ne? Da sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, ne? Mit weiteren Geheimnissen und so, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.